Hallo, guten Tag, ja, ich bin Ivan, hier da, ihr Reiseleiter auf Lombok. Ich bin im Süden gerade in einem Hotel, heißt Salon Selong, ein wunderschönes Hotel. Und jetzt, oder, oder heute ist Donnerstag, der, weiß es nicht mehr, 6. oder 7., ja. Ich glaube 7. und wir werden heute eine Fahrt machen nach Westen, ja? also das heißt von hier aus, dann geht es dann nach Westen. Ich bin eigentlich im Süden, ja? das ist ja nicht weit von Kuta aus und wir werden eine Schnorchelfahrt machen. Ja? Äh, wir haben verabredet um 8 Uhr, also zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr zu treffen, ja? es ist aber sehr früh. Ich bin ja früher losgefahren, also ich bin hier von Osten her nach Süden gefahren. Das hat äh, ungefähr anderthalb Stunden gedauert. Ich muss sehr früh losfahren von zu Hause. Äh, und ich hoffe, dass alles gut läuft. Ja. Und äh, das ist ja. Ich bin jetzt noch im Auto. Das ist ja auch schon jetzt Lobby, der Eingang. Und ein wunderschönes Wetter. Ich werde mal schnell. Äh, gleich gucken ja also das ist ja lobby von salon cello und ich darf ihnen auch ein bisschen zeigen also ein schöner garten hat auch schon eine wunderschöne lage zimmer auch da die sind ja die vielen ja das ist mein auto hat ja ein deutsches kennzeichen und ja so auch schon ein schöner Dinge da und ich bin jetzt gerade hier oben. Ja, ist ein wunderschöner Blick. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier da. Das ist ja Salon Blanachs Strand jetzt. Ne? Also ist ein schöner Blick von hier oben. Und ja, sehe ich mal, das ist das Restaurant. Klar, Hallo. Samu, tamu ya. Oh, ya. Uh, tamunya oh, Anita oh, sama Harti. Janiya sih. Udah inform tamunya? Iya. Ditunggu ya kok. Oke. Boleh lihat-lihat ya, sedikit baru ya. pertama kali ke sini. Masih ya. Ya, sehr freundlich, freundliche Rezeptionistin, ya. Das wunderschön, ya. Ja, also, ich bin jetzt zum erstmal hier da. Das muss ich ja auch ein bisschen auf... also merken, also das ist eine schöne Ecke, das Hotel heißt Salon Blanack, Ja, hat auch schon einen Pool dort, ja, also mit dem Blick von Reisfeldern und wir sehen dort drüben am Meer auch schon die Boote, da machen wir oft auch schon mit Touristen Surfen, also da lernt man auch im Surfen, ja. Das ist eine wunderschöne Ecke, ja, also hier ist das Restaurant, ich gucke gerade hier rum, ja. Ich werde mal schauen, ob ich Video drehen darf ja, mit den Gästen. Ja, ich werde die dann mal fragen. Ja. Danke. Ja. Wunderschön. Wollen wir sehr ruhig hier ja. ist auch schon eine, eine vieler gerade im bau dort ne? bei Selon aber das kann ich schon immer empfehlen ja? ist eine wunderschöne ecke sehr schön ja wir werden mal schauen ja? also ich warte noch ja es wird auch schon ein bisschen dauern euch dann drauf haben. Ja? Ja, wir sind jetzt zum ersten Mal nach der Pandemie hier da auf der Insel äh, Nangu ja, und ist leer bis auf Anisa und Harald. Ja. Und unser bester Reiseleiter. Ah, ja. Er hat extra für uns heute hier das so das Fahrrad bestellt. Und Edi hat auch jetzt die ersten Gäste, ja. Edi, ja. <lacht> ist ganz leer. Das ist unsere Insel für uns alleine jetzt, ne? Hoch. Wir sind jetzt auf Nangu. Das ist ganz leer. Wir sind die einzige mit Anita und Harald dort. Und auch dazu noch der Bootsführer. Und Nangu ist ganz leer. Es ist ein schönes Wetter. Ich hoffe, dass die Korallen nach zwei Jahren ohne Tourismus sich schon ein bisschen erholt ja, haben. Ja, und dass die dann auch schon schöner sind, jetzt, ja, sich dann auch gut aufgewachsen. Ja. Ist ganz leer. Ne? Ja, ich, ich hier jetzt noch ja, also mit Anita und Harald. Ja. Die sind ja noch da. Da ist auch ein Hotel in Nangu. Die ist leer, keine Gäste. Mm -hmm. Unser nächster Stopp, auch zum Schwimmen, zum Schnorcheln noch mal, ja. Die Insel heißt Cadiz. Wir sind jetzt auf Kilikadiz, ja. Das ist eine kleine Insel dass wir dann vielleicht nur 15 Minuten brauchen, um zu runden. Ja. Weißsandschan, es ist leer. Diese Insel wird oft in der normalen Zeit auch sehr viel besucht. Ja. Aber jetzt ist es dann ganz leer. Der Bootsführer hat mir erzählt, ja, dass es überhaupt seit zwei Jahren jetzt überhaupt keinen kein Tourismus gibt. Ja. Spaziergang, rund um die Insel. Harald ist auch da. Und Schaukeln, ja. Die zwei Schaukeln sind auch da. Das ist die Insel hier, Kedis, ja? die Kedis-Insel. Es ist leer. Ich bin jetzt auch seit Corona-Zeit zum ersten Mal hier da, seit zwei Jahren. Und das ist traurig, ja? dass die Einheimischen überhaupt jetzt keinen Verdienst mehr haben, seit zwei Jahren. Ja. Hoffentlich in die Zukunft. Ja? Jetzt ist April, in diesem April, Anfang April oder Mitte April, dass äh, Touristen zu uns wieder kommen. Ja? Besonders ich selbst, ja? ich bin ja von deutschen Touristen so sehr ab abhängig ja? Und ich hoffe, dass die deutschen Touristen zu uns wieder kommen. Ja? nochmal die Insel. Das Wasser ist flach, ja. Hier kann man schön schwimmen. Das Wasser ist flach, ja. Ja, genau. Ne, das, nicht zum, da ist ja nicht zum Schnorcheln. Zum Schnorcheln ist auf der anderen Seite. Ja? Zum Schnorcheln ist auf der anderen Seite, aber zum Schwimmen ist es wunderschön hier. Ja? Ja. ja. Also nur flaches Wasser. Das ist schon ein Aber okay. es ist wieder auf dem Malediven. Oh ja. Yeah. Ist das Gleiche. Mhm. Hast du auch das, das Island. Wieder Wein wieder. wurde wieder verwendet. Du hast alles, wenn du in den Supermarkt gegangen bist, dann musstest du eine Büchse mitbringen. Ja, ja. Eine Aluminiumbüchse, da hast dann. du dein Fleisch und deine Wurst reinbekommen. Mhm. Die musstest du aber mitbringen. Ja, ja. Keine Tüte ja, und ja. Plastik und wie heute. Ich würde das alles weg. Wozu? Ja. Ja? Es wird ist, ist so viel weggeworfen. unsere Kinder, für deine Tochter Ja. ja. Ja ja. ja ja komm guck mal die kommen ja die, die sollen uns fragen ja die sollen uns fragen ja, ja. <lacht> Das ist unsere Insel, ja! Sie sollen uns fragen, dass sie dann hier wieder hier kommen dürfen. Ja. Wir sind jetzt in einem Hotel, heißt Nirvana. Das ist ein Zimmer von dem Hotel, liegt ja genau vor dem Strand. Man kann direkt ins Wasser da reinspringen. Ja. Das ist ja das Meerwasser. Man kann da auch schon ein bisschen her schnorcheln, da sind auch schon die anderen Zimmer, aber das ist ja jetzt leer und dieses Hotel liegt hier auf Nangu. Ja? Man kann auch schon einen schönen Spaziergang hier machen. Ja? Ja, wunderschöne Ecke, nur es ist halt, halt jetzt leer, also gibt es keine Touristen, seit dem Anfang der Pandemie hier. Ja, Sie sehen, es ist leer, nichts los. Jetzt sind wir am Wasserfall von Namstoffel, Gestern ja. waren wir Schnorcheln. Ja. Ja, da ist ja schon Wasser, immer Wasser da. Ja, ja laut Informationen von den Ortlichen, die von, ja. von sind, müssen wir Sind auch schon wieder die ersten Touristen hier in dem Ort. Ja, nichts los, ja. So traurig ist der Tourismus geworden wegen äh, Pandemie. Ja. Und natürlich jetzt freuen sie sich auch schon ein bisschen drauf, dass die Touristen wieder kommen, Ja, und wir lächeln uns an schon, ja, als Zeichen, dass sie dann auch schon immer Touristen jetzt erwarten. Äh, dass wir auch schon schneller zu uns kommen. In dem Regenwald, ja, wir sind in dem Regenwald von, also am Fuß von Rizani. So geht weiter zu dem zweiten Wasserfall und wir machen eine kleine Wanderung durch den Regenwald. Also ist ja kein richtiger Regenwald, aber da ist schon eine Plantage von Kaffee, Kakao, Bananen. Ja. dort drüben ist schon der Regenwald, so ein dichter Regenwald. Das kann man ja gut von hier aus sehen. Wir sind an Fuß von Mount Rinjani. Ja. Da hört man auch schon ein bisschen die Geräusche vom Wasserfall, da wir werden runtergehen dort. Ja. Erstmal wandern wir jetzt hier durch den Regenwald. Ja. Auch schon ein großer Baum. Das ist jetzt hier der Gönanklambo Wasserfall, der zweite Wasserfall, wir haben ca. eine halbe Stunde gebraucht, hierher zu laufen. Da sind auch schon, welche da zu richten. Komm, hier ist es drin. Ja, ich bin sicher. Wir können auch viele Bilder und Bilder hier. Ist es drin? Wir müssen nicht mehr fahren. Ja, jetzt, der Harald fährt ja, weil ich müde bin. Genau, ja, Ablösung. <lacht> und ja. ja, das ist auch schon als Beifahrer hier zu sitzen. Ja. Aber ich fühle mich ein bisschen komisch jetzt, ja. Warum? Warum fühlst du dich komisch? <lacht> okay, das ist ja... Ich bin hier in, in, in, in, zum Fahren geboren. Das ist okay. Sehr gut, ja. Das stimmt alles. Da muss ich ihn wissen. Haha. Ich hoffe, dass wir uns in Ja, das ist gut, ja, ja. Unser Fahrer. Ja? Ja. Der Treiber. Hahaha. Wenn du heute nach Hause kommst, dann kannst du sagen zu deiner Frau, du bist schön ausgeruht. Naja, ja schon viel aufstehen. Jetzt in Danjonga an. Das ist der schöne Strand in Danjonga an. Das ist eine schöne Ecke.